Ja, damit willkommen zu einem kleinen Infovideo und zwar wollte ich euch bloß kurz informieren, dass nächste Woche, Mittwoch der Vierte ja die Beta des Performance Patches angekündigt ist und wir an diesem Abend einen Livestream machen und die Uhrzeit kann ich leider noch nicht sagen, denn Urban Games gibt keine Uhrzeiten frei, wann, diese, wann dieser Patch rauskommt. Ich denke, wir werden vorher schon mit Fever anfangen und dann werde ich jede 5 Minuten schauen oder jede 10 Minuten schauen, ob dieser Patch schon verfügbar ist und dann werden wir auf den Performance Patch springen. Ja, wenn ihr euch auch schon so freut wie ich, dann schaltet doch zum Livestream ein und ja, wir sehen uns am Mittwoch und macht's gut, bis dann.